Dann noch ein äh, Veranstaltungshinweis, ähm, äh, und zwar wir als Open Commons ähm, veranstalten in Kooperation mit Servus eine Führung durch das Datacenter der Linzer AG und äh, laden euch ein mitzukommen. Ähm, das ist am ähm, 17. Oktober ab 15 Uhr. Wir haben 15 Plätze insgesamt, äh, mehr dürfen nicht auf einmal in das Datacenter ähm, Anmeldungen können bis nächsten Donnerstag, 10. Oktober an opencommons.linz.at geschickt werden oder im Anschluss gleich bei mir melden. Da zeigt schon jemand Interesse, sehr schön. Ähm, genau, also 15 Plätze haben wir frei.